Am heutigen Dreikönigstag halte ich einen Vortrag für Biohacker. Das sind Leutinnen und Leute, die versuchen, die Physiologie ihres Körpers und manchmal auch die ihres Geistes zu überlisten. So wie das Computerhacker mit Software machen. Die Biohacker tun dies aber in der guten Absicht, ihren Körper noch besser laufen zu lassen als vorher. Das sind also in der Regel sehr clevere und gewitzte Leute. Deswegen rede ich heute mal. Ein bisschen abstrakter als sonst, so als möchte ich die drei Weisen aus dem Morgenland aus der bayerischen Perspektive ergänzen. Nun gut, Biohacker wollen intensiver leben als andere. Ungewöhnliches erreichen, mehr leisten und länger gesund bleiben. Darum rede ich über Wasser. Über Wasser geht's also. Und wie Sie sehen, kann sich das rentieren. Allerdings nur, wenn es ein besonders leistungsfähiges Wasser ist. Ich sagte nicht besonders reines, besonders ursprüngliches, besonders natürliches Wasser. Ich sagte leistungsfähig. Es geht um mehr als den nackten Durst. Das Wasser, über das ich sprechen will, ist ein Funktionswasser, das die Körperfunktionen besser unterstützt als andere Wassersorten. Und wie Sie sehen, ist es ein Balanceakt. Ein Balanceakt zwischen physikalischen Gesetzen und dem menschlichen Streben nach Perfektion und auch ein bisschen nach Kunst. Der Schlüssel zu diesem Balanceakt, und insofern bleiben wir schon in der Natur, ist Wasserstoff, ein natürlicher Bestandteil von Wasser. Wasser entsteht ja durch die Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff. Und Wasser ist damit so etwas wie die Asche des Wasserstoffs, obwohl es natürlich nicht staubt. Viele sprechen von Sauerstoff als dem wichtigsten Gas zum Überleben. Das stimmt und ist andererseits falsch. Sauerstoff ist toxisch. Sauerstoff zerstört Leben. Sauerstoff verbrennt. Wir brauchen ihn nur, um Energie aus der Verbrennung lebenswichtiger Substanzen zu ziehen. Das erkläre ich Ihnen später noch genauer. Dann werden Sie erfahren, dass der Brennstoff des Lebens Wasserstoff heißt. Inflammable Air, brennbare Luft, hieß er bei seinem Entdecker Henry Cavendish. Und Hydrogenium nannte ihn dann Lavoisier, den Stoff, der das Wasser erzeugt. Lavoisier war ja der erste Mensch, der Wasser künstlich herstellen konnte. Für diese Revolution der Wissenschaft wurde er 1794 geköpft. Im Gegensatz zu Sauerstoff ist Wasserstoff nicht toxisch, sondern voll Gras. GRAS, das ist der Ausdruck der amerikanischen FDA für Generally Recognized as Safe, abgestempelt vom Office of Food Safety unter Nummer 520 am 28. Mai 2014. In Europa ist Wasserstoffgas als Lebensmittelzusatzstoff E965 zugelassen. Beim Tauchen werden andere Gase in der Luft, wie etwa Stickstoff, zum Risiko für die Taucherkrankheit. Ganz tief Tauchen geht nur mit Hydrox. Das ist ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist der krasseste Fall, wo wir Wasserstoff dringend brauchen. Ab 500 Meter Tiefe oder so. Aber was ich Ihnen vorstellen will, ist Wasserstoffgas, das im Wasser gelöst wird, um das Wasser dann zum Trinken zu optimieren. Biohacker, für die ich am heutigen Dreikönigstag spreche, brauchen nicht Gold, Weihrauch oder Myrrhe. Was soll man ihnen für Geschenke bringen? Nun, in diesem Jahr bringen die heiligen drei Könige das kleinstmögliche aller Geschenke, den Wasserstoff. Und übrigens, diesmal kommen die Weisen nicht aus dem Morgenland, sondern aus Ostasien. Ganz schön schlitzäugig. Den Wasserstoff haben sie einfach aus dem Wasser herausgeholt. Und sie behaupten nun, damit wirst du fähig zur Wiederauferstehung, du kleiner dummer Europäer. Wie machen die das? Nun, die Grundbegriffe von Wasser sind natürlich jeden Biohacker geläufig. Zur Auffrischung gibt es meinen flüssigen Lego-Baukasten. Da habe ich links zwei Wassermoleküle gebastelt, also Wasserstoffasche. Aber der Sauerstoff im Wassermolekül, der nützt dem Fisch nichts, denn da kommt er mit seinen Kiemen nicht dran. Dem Fisch bleibt nur der im Wasser gelöste Sauerstoff zum Atmen. Ein größerer Fisch braucht natürlich mehr Sauerstoff, viel Sauerstoff. Aber der löst sich nur in kaltem Wasser. Also schwimmen die großen Fische lieber im kalten Wasser. Frieren wir den Fisch mal ein und kochen dafür das Wasser immer heißer bis es verdampft und dann immer heißer und heißer wird, bis das Wassermolekül thermolytisch zerplatzt. So hat es ja Lavoisier gemacht und er hat den Sauerstoff dabei entdeckt. Später hat man dann entdeckt, dass das mit elektrischem Strom viel einfacher geht. Man muss es gar nicht so heiß machen. Also, das ist dann die Elektrolyse im Unterschied zur Thermolyse. Viel einfacher. Auf jeden Fall, in beiden Fällen werden die Atome aus dem Wassermolekül durch den Einsatz einer gezielten Energie neu sortierbar. Aus unseren zwei Wassermolekülen, also insgesamt sechs Atomen, entstehen dann in einer Reihe von Zwischenschritten Zwei H2-Moleküle, also molekularer Wasserstoff, und ein Molekül O2, also molekularer Sauerstoff. Diese aus Wasser entstandenen Gase lassen sich wiederum in Wasser lösen. Und das ist der Punkt, um den es hier und heute geht. Die Zwischenschritte interessieren uns hier gar nicht. Wir reden also nicht von atomarem Wasserstoff, auch nicht von den beiden Gase, gegensätzlich geladenen Wasserstoffionen H und H- und auch nicht vom Hydroxidion. Warum sage ich nun, dass Wasserstoff in wässriger Lösung die Lösung für die meisten lästigen Probleme in unserem Körper ist? Weil Wasserstoff der Treibstoff des Lebens ist. Wenn wir im Weltraum nach der Möglichkeit für das Leben suchen, dann schauen wir als erstes: gibt es da Wasser? Warum? Weil wir dann nur noch einen Baum oder irgendwelche anderen photosynthetisch synthetisch befähigten Lebewesen zu diesem Exoplaneten hinfliegen müssten, um aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu gewinnen. Und den Sauerstoff braucht man eigentlich nur, um den Wasserstoff wieder zu Wasser zu verbrennen und damit dem Leben die nötige Energie zur Verfügung zu stellen. Wir suchen also im Universum nach Wasser, weil wir an Wasserstoff rankommen wollen. Im Biologieunterricht lernen wir meist nur die halbe Wahrheit über die Photosynthese. Da sehen wir, die wir ja heute praktisch alle Prädiabetiker sind, dass aus Licht, CO2 und Wasser am Ende Sauerstoff und Zucker als C6H12O6 herauskommen. Aber das wirklich Süße am Zucker übersehen wir. Da sind 12 H-Atome drin, also Wasserstoff. Und nur die wollen wir uns eigentlich schnappen. Denn die ganzen komplizierten Vorgänge beim Stoffwechsel haben, außer dass sie uns durchs Abitur helfen, nur einen einzigen Zweck: Wasserstoff zu bekommen, um ihn in einer gut verpackten Knallgasreaktion mit Sauerstoff zu Wasser zu verbrennen. Dass wir wirklich nur den Wasserstoff wollen, hat Albert von St. Jörgi schon bei seiner Nobelpreisrede im Jahr 1937 ganz knackig auf den Begriff gebracht. Unser Körper kennt wirklich nur einen Treibstoff, sagte er, Wasserstoff. Unsere Nahrung, Kohlenhydrate, ist dem Grunde nach nur ein Wasserstoffpaket und das Hauptereignis bei seiner Verbrennung ist die Abspaltung von Wasserstoff. Um es in meinen unvegetarischen Worten auszudrücken, Wasserstoff ist die Wurst, um die es im Leben geht. Bei den 85 Elementen, die wir im Universum finden, steht Wasserstoff als häufigstes Element einsam an der Spitze, gefolgt von Helium, das durch die Kernfusion von Wasserstoff in den Sternen entsteht. Wenn es den Wasserstoff so häufig gibt, warum ist er dann so wertvoll? Sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel sind doch meistens eher seltene und teure Inhaltsstoffe. Im Universum also rund 90% Sauerstoff, hauptsächlich natürlich als Treibstoff für die Sterne, nicht als Wasser. Auch in unserem Sonnensystem liegen Wasserstoff und Helium deutlich an der Spitze. Beachten Sie, dass das eine logarithmische Skala ist. Tja, aber wenn Wasserstoff so häufig ist, warum empfehle ich ihn dann zur Nahrungsergänzung? Nun, ein Grund ist, dass Wasserstoff auf unserem Planeten in der Erdkruste nur einen verschwindend geringen Anteil von 0,12% hat. Während zum Beispiel Sauerstoff mit 46,1% praktisch zum Saufüttern vorhanden ist. In der Erdhülle, also das ist einschließlich der Atmosphäre, finden wir dagegen bereits 0,9% Wasserstoff, aber immer noch wenig. Der kommt übrigens durch die Lebewesen dorthin. Vor allem Pflanzen, die den Wasserstoff aus dem Wasser zurückgewinnen können, indem sie die Sonnenenergie zur Aufspaltung des Wassermoleküls ausnutzen. Schauen wir aber dann rechts in unsere Gattung, Homo. Da ist Wasserstoff nach der Zahl der Atome überraschenderweise die Nummer 1. Ein Zeichen, dass wir leben und imstande sind, Wasserstoff in uns zu behalten. Bei der Masse liegt der Wasserstoff übrigens hinter dem Sauerstoff und dem Eisen, aber immer noch auf Platz 3, obwohl er so viel leichter als die anderen Elemente ist. Der meiste Wasserstoff davon ist natürlich bei uns im Körperwasser gebunden und nicht unmittelbar als Energiespender verfügbar. Genau das ist der Grund dass wir ihn uns zuführen sollten. Aber schauen wir uns erstmal das Körperwasser an. Das ist zwar keine direkte Wasserstoffquelle, weil wir keine Photosynthese beherrschen, aber ich rede ja heute über das Trinken von wasserstoffreichem Wasser. Also hauptsächlich über Wasser, wo ein bisschen Wasserstoffgas drin gelöst ist. Das Körperwasser im Menschen hat einen Lebenszyklus von zwei Wochen. Tatsächlich bleibt jedes Wassermolekül nur 14 Tage im Körper. Die sich daraus errechnende Faustformel für den normalen Durst ergibt damit einen Tagesbedarf von Wasser von 0,33 Liter pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Dazu zählt natürlich auch der Wasseranteil, der in fester Nahrung vorhanden ist. Sportler müssen natürlich noch mehr Wasser ersetzen, weil sie mehr verbrauchen durch die Ausatmung von feuchter Luft. Gut, nun schauen wir uns mal an, wie wir mit unserem Wasserbedarf umgehen. 86,4% der Deutschen haben laut Statista in den letzten 14 Tagen Mineralwasser gekauft. Spitzenreiter ist übrigens eines der mineralreichsten, nämlich Gerolsteiner von der Bitburger Holding, gefolgt von einem der mineralärmsten, nämlich Wolwig, also von Danone. Auf Platz 3 der Nestlé-Konzern, mit Viertel und den vierten Platz belegt die Coca-Cola Company mit Apollinaris. Die Nation ist bezüglich des Mineralgehalts also gespalten. Der Pro-Kopf-Konsum liegt bei 155 Liter pro Person, das sind hochgerechnet rund 0,4 Liter gekauftes Mineralwasser am Tag. Da die Deutschen aber durchschnittlich 75 Kilo wiegen, kann man einen durchschnittlichen täglichen physiologischen Wasserbedarf von knapp 2,5 Litern errechnen? Demgegenüber steht der statistische Getränkekonsum aller Getränke von nur 2,1 Litern. Die Deutschen trinken also statistisch 16% weniger als sie sollten. Das gleichen sie aber locker durch die feste Nahrung aus, denn eine normale Mischkost hat einen durchschnittlichen Wassergehalt von etwa 70%. Es gibt übrigens nicht nur in Bayern Leute, die gar kein Wasser trinken. Schließlich sagen die, wir haben doch keinen Krieg, warum soll ich Wasser trinken? Die Hauptwasserquelle der Deutschen ist übrigens überraschenderweise Kaffee. Der hat den langjährigen Spitzenreiter Wasser überholt. Und an dritter Stelle Bier. Das war im 20. Jahrhundert noch der Spitzenreiter in Deutschland, vor allem in Bayern. Milch landet... Wahrscheinlich auch aufgrund der Vermischung äh, im Kaffee mit 0,25 Liter pro Tag immer noch vor Limonaden und Säften auf dem vierten Platz. Der Weinkonsum liegt statistisch unter 0,1 Liter pro Tag in Deutschland. Was läuft eigentlich so über die Scannerkassen? Man staunt, dass fast 60 der im Lebensmitteleinzelhandel ausgegebenen Milliarden auf das Konto der Getränke gehen. Das meiste davon übrigens für Alkoholiker. Bekanntlich ist ja bei uns das Fleisch durch Subventionen billig, aber der Schnaps durch Steuer teuer. Die nicht-alkoholischen Getränke setzen jährlich zu 21,4 Milliarden um. Das ist ungefähr so viel, wie die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft und der Gesundheitsminister im Jahr 2019 zusammen ausgegeben haben. Wenn ich also hier dazu aufrufe, statt der nicht-alkoholischen Getränke Wasser aus der Leitung zu filtern und mit Wasserstoff aufzusprudeln, dann bekomme ich vom Lebensmittelhandel und der Getränkeindustrie bestimmt keinen Förderungspreis. Da geht es um richtig viel Kohle. 21,4 Milliarden. Die würden dem Handel fehlen, deswegen laden die mich nicht zu Vorträgen ein. Aber ich bin wahrlich nicht mehr der Einzige, der es satt hat, täglich zwei bis drei Kilo Wasser. Flaschen pro Person nach Hause zu schleppen, anstatt mir das Leitungswasser kontrolliert aufzubereiten. Egal, ob ich in meiner Gegend mit einem einfachen Kannenfilter auskommen würde oder woanders im Extremfall eine Umkehrosmoseanlage dafür brauche, so wie die Wasserindustrie im Augenblick läuft, kann es jedenfalls meiner Meinung nach weder ökologisch noch ökonomisch weitergehen. Außerdem bekommt man von Kisten Schleppen Rückenschmerzen. Das ist kein Sport. Das ist eine völlig überflüssige Folter für die Wirbelsäule. So, jetzt rede ich mal über Gase im Wasser. Die werden meistens nicht beachtet bei den Trinkwasseranalysen. Erstmal über den dort gelösten Sauerstoff. Der ist ja bekanntlich für die Kiemen- und Grätenbesitzer wichtig, wenn Sie sich erinnern. Und ich rede über C6H12O6, also den Zucker, mit dem uns die Pflanzen das vegetarische Leben versüßen. Wir erinnern uns, oder auch nicht, dass das Ziel des ganzen Ernährungsgeschehens die 6H2-Gasmoleküle sind. Und wir sehen, dass dabei als Abfall drei CO2-Moleküle entstehen von denen wir rund 2 Kilogramm am Tag ausatmen, zurück zum Zucker. Da bleiben in der oberen Gleichung drei C-Atome übrig. Um die als CO2 beim Ausatmen loszuwerden, brauchen wir drei Sauerstoffmoleküle. Die sind ein Grund, tief Luft zu holen, um uns drei Moleküle Sauerstoffgas aus der Luft zu holen, wo sie mit 21% Prozent überreichlich vorhanden sind. Obwohl wir im Durchschnitt 8,5 Liter Sauerstoff pro Minute Aufnehmen brauchen wir davon nur 0,426 Liter pro Minute, also etwa 5% und die restlichen 95% atmen wir wieder aus, was ein wunderbarer Beweis dafür ist, dass Mund-zu-Mund-Beatmung gut funktioniert und dass wir Zimmer nicht permanent lüften müssen. Bei einem solchen Überangebot an Sauerstoff frage ich aber mal den Getränkehandel und auch die Klosterschwestern im bayerischen Bad Alt Adelholzen und Konsorten, warum... Panda zum Teufel, verkauft ihr denn ein Wasser, das mit Sauerstoff besprudelt ist? Das Ganze nennt sich zum Beispiel Aktiv O2. Oha! Aquarienbesitzer, die ihren Fischen eine extra Portion Sauerstoff geben wollen, die haben bestimmt den größten Vorteil von diesem Schmarrn. Irgendein Nutzen für Lebewesen, die über Lungen verfügen, ist weder erwiesen noch überhaupt zu erwarten. Pro Flasche sind ja maximal 70 Milligramm Sauerstoff ins Wasser pressbar. Ein Liter Luft bei einem sehr flachen Atemzug bringt bereits das Vierfache an Sauerstoff in den Körper. Also Sauerstoffwasser kann man sich echt sparen. Soda. La. Dümmer wird es nicht, aber schlimmer. Denn jetzt kommt ein echtes Giftgas, CO2. Ich will jetzt gar nicht vom Waldsterben durch sauren Regen sprechen, auch nicht von der Versäuerung der Ozeane und dem Korallensterben, vom Tod im Gärkeller oder vom massenhaften CO2-Ansatz als grausames Betäubungsgas in den Schlachthöfen. Die Sprudelwasserindustrie, die froh lockt daher regelrecht über das Killergas CO2, weil man kohlensaures Sprudelwasser sehr lange lagern und sehr lange transportieren kann, ohne dass die sonst allgegenwärtige Gefahr der Verkeimung von Wasser besteht, denn Keime sterben im kohlensaurem Wasser. Also wird fröhlich CO2 ins Mineralwasser gepresst, damit die Leute ja nur kein regionales Leitungswasser trinken. Dabei müsste man nur nachrechnen, wie viel CO2 die Lastwagen mit den Flaschen auf dem Weg von Frankreich, Österreich, Polen, Tschechien, Italien, Schweiz nach Deutschland in die Luft blasen. Aber das muss wohl so sein weil es in Deutschland bekanntlich viel zu wenig Trinkwasser gibt. Es regnet da ja nie praktisch. Dieser fröhliche Däne hier namens Arne Astrup ist ein renommierter Professor und Direktor des Instituts für Sport und Ernährung an der Universität Kopenhagen. Im Jahr 2012 erregte er großes Aufsehen durch einen Artikel, der sich mit der Rolle des CO2-Anstiegs bei der zunehmenden Fettleibigkeit von Mensch und Tier beschäftigt hat. In seiner Arbeit heißt es, die CO2-Konzentration in der eingeatmeten Luft senkt den pH-Wert des Blutes, der wiederum auf die cerebrospinalis auf bayerisch Hirnwasser, übergeht. Es wurde dann gezeigt, dass Nervenzellen im Hypothalamus, die für Appetit und Wachheit verantwortlich sind, extrem empfindlich auf den pH-Wert reagieren und ihre Aktivität verdoppeln, wenn der pH-Wert nur um 0,1 Einheiten abnimmt. Der Professor schrieb, wir nehmen an, dass eine erhöhte Säurebelastung durch atmosphärisches CO2 möglicherweise zu einem erhöhten Appetit und einer erhöhten Energieaufnahme sowie zu einem verringerten Energieaufwand führen und damit zur aktuellen Adipositas-Epidemie beitragen kann. Soweit der fröhliche Däne. Da gibt es einen QR-Code zum Faktencheck, falls Sie das näher interessiert. Die Theorie ist interessant, aber es gibt inzwischen noch eine andere. Nicht nur das Einatmen von CO2 kann dick machen, auch das Trinken von kalorienfreien CO2-Getränken wie Sprudelwasser. Zu diesem Schluss kam im Jahr 2017 eine Studiengruppe der Universität Ramallah, die weltweit viel Wirbel gemacht hat. Der Link zur Studie ist hier wieder als QR-Code zu sehen. Durch das CO2 wird der Magen geweitet, dadurch kommt Druck auf die entsprechenden Zellen im Magen und die schütten deshalb Grelin aus. Und deshalb wird mehr gegessen, denn Grelin gilt als Hungerhormon. Professor Tschuk von der Uni Halle sagt dazu, ich denke, das ist wahrscheinlich eher ein lang anhaltender Effekt des Grelins und nicht diese kurzfristige Wirkung. Er sieht sogar auch noch positive Effekte. Beispielsweise spielt es mit unserer Glücks- und Wohlfühlkaskade herum. Das heißt, wenn der Grelinspiegel hoch ist, dann fühlen wir uns besser. Wir werden quasi belohnt, also eine Glücksdroge. Aber die Ausschüttung von Grelin macht Sprudelwasser nicht nur zu einer Glücksersatzdroge. Das ist Frau Prof. Dr. Maminoda, eine berühmte Pharmazeutin an der kyushu Universität in Japan, die sitzt auch im Beratergremium des amerikanischen Molecular Hydrogen Instituts. Warum das? Wir sind jetzt nämlich bei dem interessantesten Gas im Wasser angekommen, nämlich dem Wasserstoff, den ich bereits als das Gas des Lebens vorgestellt habe. Frau Dr. Noda erforscht nämlich seit 2005 die Wirkung des Trinkens von wasserstoffreichem Wasser bei der Parkinson-Krankheit. Ihre Forschungsgruppe hat dann 2013 den Weg aufgezeigt, wie Wasserstoffwasser durch die Anregung von Ghrelin-Ausschüttung im Magen verhindert, dass die Dopamin Dopaminproduzierenden Neuronen im Gehirn nicht durch die Parkinson-Krankheit abgebaut werden. Es gibt Hoffnung bei dieser schwierigen Krankheit. Und ob man dabei ein bisschen mehr Hunger bekommt, das dürfte einem Patienten ziemlich egal sein. Auch hier wieder ein QR-Code zum Nachlesen für die wahren Biohacker. Ich erlaube mir nun an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock für mein Buch mit dem Titel Elektroaktiviertes Wasser vom heilenden Wasser aus der Steckdose zur Wasserstofftherapie. Wenn ich den Studienteil, der sich hinten befindet, in der aktuellen 10. Auflage von 2019 durchblättere, dann habe ich dort nur die 40 wichtigsten von inzwischen weit über 1000 Studien dargestellt. Die Forschungslage hat sich seit der Entdeckung durch die Mitarbeit von 1500 Wissenschaftlern an Dutzenden von Universitäten in Japan, Korea, China und den USA sehr zugkräftig entwickelt, übrigens auch in Osteuropa. Bei Wikipedia, Psiram und Co, da lesen Sie dagegen immer wieder, zum Wasserstoff in der Medizin gibt es keine nennenswerte Forschung. Er spielt, spielt keine physiologische Rolle. Man fragt sich manchmal, wo diese Nachtwächter leben. Für die ganz Aufgeweckten zeige ich hier die biochemischen Erkenntnisse der bisherigen Forschung auf diesem Bild. Am Anfang hat man nur von einer antioxidativen und antientzündlichen Wirkung von Wasserstoffgas im Körper gesprochen. Inzwischen sieht man ihn primär als signalmodulierendes Gas an, das allerlei Genschalter betätigt und enzymatisch geregelte Prozesse im Körper auslöst. Für Details verweise ich wieder auf mein Buch zum Nachlesen. Worum es in der vielfältigen Forschung geht, sehen Sie in dieser Übersicht. Es geht dabei um über 150 Krankheitsbilder, von denen man ausgeht, dass H2 als neues therapeutisches Gas diese positiv beeinflussen könnte. Wie Sie sehen, wird dabei kaum ein Feld ausgeschlossen. Und was alles geforscht wird im Detail, können Sie hinter dem QR-Code näher studieren. Ich will Ihnen mal die Dynamik dieser ursprünglich von Japan ausgehenden Forschung am Beispiel eines neueren Artikels vom August 2019, also vor vier Monaten erschienen. Der Artikel stammt aus China und geht über Wasserstoffgas in der Krebsbehandlung. Das will ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das um die Welt geht. Also, da steht dann eine Übersicht über die verschiedenen Studienergebnisse dazu. Den größten Teil davon nimmt H2-Rich-Water, also Wasserstoffwasser, ein. Dann folgt die Inhalation von Wasserstoffgas, das ist die zweitwichtigste Behandlungsmethode. Schließlich gibt es noch die Infusion von wasserstoffreicher Kochsalzlösung und dann gibt es noch als ganz ganz brandneue Forschungsgebiete die Verwendung von sogenannten wasserstoff nano -Carriern. Also das sind gezielt eingespritzte winzigste Wasserstoffgeneratoren wie Palladium-Nanokristalle und silizium -Kristalle. Nun sehen Sie, wie das in den letzten Monaten weltweit von der Fachwelt registriert wurde. Der Artikel hat jetzt schon 70% mehr Downloads als alle anderen Artikel in dem Fachmagazin Frontiers. Über 10.000. Hier auch wieder der QR-Code zu diesem hervorragenden Krebsartikel im Bild. Und hier zeige ich Ihnen jetzt, wo das gelesen wird. In China, wo der Artikel im August erschienen ist, sehen wir nicht einmal 10% der Leser, obwohl es da eigentlich theoretisch so viele gibt. In Japan und Taiwan herrscht beinahe genauso viel Interesse daran. Gehen wir in die USA, da liegt der Schwerpunkt im Silicon Valley und natürlich in Maryland. Da ist die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, und da sitzen die meisten Medizinbürokraten, die Zeit zum Lesen haben. Jetzt schauen wir mal nach Europa. Da sehen wir, okay, in Dublin ist was los, in Amsterdam wird gelesen und im Raum der Universität London. Und Berlin, Frankfurt, München? Die zeigen nichts als die medizinwissenschaftliche Signalverspätung in Deutschland mehr als deutlich. Ich hoffe nur, dass der QR-Code ein paar deutsche Krebsforscher dorthin führt, wo heutzutage die Musik spielt. Wirklich schade. Vielleicht interessiert Sie als Biohacker mehr der Aspekt der Lebensintensität als der therapeutische Nutzen der Sache. Sie wollen ja gar nicht krank sein. Sie wollen ja gar nicht krank werden. Gut. Bei einer placebo-kontrollierten Studie mit Profifußballern zeigte sich 2012, dass der Konsum von Wasserstoffwasser den Blutlaktatspiegel senkte und die Muskelermüdung nach akutem Training verbesserte. Aber nicht nur Männer hingehört. Acht Wochen lang tranken auch weibliche Fußballer in China wasserstoffreiches Wasser da auch die Wirkung auf die Darmflora untersucht wurde, ergaben sich interessante Vergleiche zwischen dem Wasserstoff, der durch unsere eigene Dickdarmflora erzeugt wird – Bakterien spenden uns ja Wasserstoff aus der Nahrung – und dem Wasserstoff, der nach dem Trinken schon im Dünndarm resorbiert wird, weil er aus dem Wasser herausgezogen wird. Und die Ergebnisse zeigten, dass der langfristige Verbrauch dieses angereicherten Wassers, nicht nur bestimmte antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen ausübt, sondern auch die Vielfalt und die Menge der Darmflora, die Wasserstoff erzeugen kann, bei den Probandinnen, also diesen Fußballerinnen, erhöht hat. Körperliche Leistungsfähigkeit wird oft beim Radfahren trainiert. Eine entsprechende Studie hat 2018 gezeigt, eine zweiwöchige Aufnahme von wasserstoffreichem Wasser kann dazu beitragen, den Peak-Power-Output-Wert in sich wiederholenden Sprints über 30 Minuten bis zur Erschöpfung gehalten werden kann. Man bleibt also, heißt das, länger im Hochleistungsbereich, als wenn man nicht dieses Wasser trinkt. Also, da gibt es einiges zu dem Sportthema zu sagen. Wer es genau wissen will, Sportleistungssteigerung, was da alles geforscht wurde, und wie die Wirkung von Wasserstoff dabei erklärt wird, der sollte den hervorragenden Übersichtsartikel des Sportwissenschaftlers Tyler Le Baron lesen, der als der führende Kopf der weltweiten Wasserstoffbewegung gelten kann. Ich habe übrigens ein Interview mit ihm in München durchgeführt. Sie sehen an dem Bild, dass der junge Mann aus Utah schon ein bisschen durchtrainierter ist als ich. Alles nachzulesen in meinem genannten Buch Elektroaktiviertes Wasser und den Überblicksartikel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 H2 wirkt auch entzündungshemmend, antiallergisch und wirkt sich positiv auf Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen aus. Über 200 Signalwege und 1000 Genexpressionen sind schon erforscht worden. So kommen zellmodulierende Effekte zustande, die zum Beispiel die Peroxidation der Zellmembran, also das ranzig Werden der Zellen, unterdrücken. Ein weites Anwendungsfeld hat die Forschung auch im Bereich von Gehirn. Und Nervenschädigungen gefunden. Aber wie jeder medizinische Hype fördert auch die Wasserstoffbewegung, die inzwischen ein Multimilliardenmarkt geworden ist, das Aufkommen von Marketingblasen und falschen Versprechungen. Dieses Gerät der besonders dreisten amerikanischen Firma Trusi verspricht Wasserstoffwasser mit einem Wasserstoffgehalt von 10 ppm. Das ist schier unmöglich. Ich habe es bei einem bekannten Münchner Biohacker getestet und es war nicht einmal ein Zehntel der behaupteten Leistung. Auch sowas habe ich schon in der Biohacking-Szene gesehen. Einen Braunsgasbrenner, den ein Kanadier aus einem chinesischen Schweißgerät zum Therapiegerät umgebaut haben will. Und er sagt, dass man in zehn Minuten die volle Sättigung des Wasserstoffwassers von 1,6 ppm erreichen kann, aber selbst nach einer 60-minütigen Besprudelung mit dem Gas kann man nicht mehr als ein Viertel der schon nach 10 Minuten versprochenen Werts von 1,6 ppm messen. Für so eine niedrige Leistung brauche ich nicht 2.900 Euro zu bezahlen, sowas gibt es ab 250. Wenn man sich nicht auskennt und Wasserstoffwasser erstmal ausprobieren will, dann würde ich zum Einstieg erstmal wasserstofferzeugende Sprudeltabletten auf Magnesiumbasis empfehlen. Die machen in zwei Minuten garantiert mindestens eine Vollsättigung von 1,6 ppm. Das kann man mal ausprobieren, ob es einem schmeckt. Der Stückpreis liegt bei etwa einem Euro. Natürlich läppert sich das auf Dauer auch, wenn man täglich drei, vier, fünf davon nehmen will, weil man es besonders gut mit sich meint. Das kommt, Da kommt dann auch ein Sümmchen zusammen. Deswegen für Familien und so, da lohnt sich dann schon eher die Anschaffung eines elektrolytischen Wasserstoffgenerators. Aber trotzdem, wenn die Tabletten interessieren, für den gibt es ein eigenes Büchlein von mir darüber, das Sie natürlich wieder über den QR-Code herunterladen können. Ähm, apropos elektrolytische Geräte. Nicht alles, was so aussieht wie ein Wasserstoffgenerator, ist einer. Über 90% Prozent der meist von chinesischen oder koreanischen Firmen angebotenen bis zu 150 Euro teuren sogenannten Wasserstoffbooster auf Alibaba, Ebay oder Amazon, haben mehr oder weniger denselben Konstruktionsfehler. Sie trennen nämlich den erzeugten Sauerstoff nicht vom Wasserstoff ab und dadurch können gefährliche Reaktionsprodukte entstehen. Wie erkennen Sie das schnell, wenn Sie so ein Ding in der Hand haben? Geben Sie vor dem Einschalten einfach eine Prise Salz in das Wasser und wenn es danach, nach der Produktion beim Öffnen des Deckels, nach Chlor stinkt, dann geben Sie den Schrott zurück oder entsorgen Sie ihn einfach. Das ist nicht gesund. Ich habe darüber ein ausführliches Beratungsvideo gemacht mit Einkaufstipps. Das finden Sie wieder unter dem QR-Code. Gute, tragbare Wasserstoffbooster, um das wenigstens hier zu sagen, kosten derzeit zwischen 200 und 400 Euro. Stationäre Wasserstoffgeneratoren sind in der Hauptsache dann angebracht, wenn man Wasserstoff über eine Nasenbrille inhalieren will. So etwas gibt es schon in manchen Arzten, Arztpraxen und Fitnessstudios, sogar im verschlafenen Europa. Dafür braucht man eine Leistung von 50 bis 500 Milliliter Wasserstoffgas pro Minute. Der Preis solcher stationären Geräte liegt je nach Leistung zwischen 1500 und 5000 Euro. Fast jedes dieser Geräte kann auf Wunsch auch ein Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen, so ähnlich wie das Braunsgas. Im Unterschied zu den ab 250 Euro erhältlichen Braunsgasgeräten arbeiten die H2-Generatoren, aber mit einer sauber getrennten Erzeugung der beiden Gase und nicht mit einer schmutzigen alkalischen Elektrolyse unter Verwendung einer Lauge. Das mit Laugenhilfe erzeugte Braunsgas enthält zudem auch noch andere Bestandteile als Wasserstoff und Sauerstoff deren Wirkung zumindest unklar und höchst umstritten ist. Und noch eines ist zu beachten. Man kann mit einem stationären H2-Generator zwar Wasserstoffwasser erzeugen, indem man Wasserstoff durch das Wasser blubbern lässt. Aber ohne bestimmte Hilfsmittel dauert es bis zur Vollsättigung mehr als eine Stunde. Nur mit einem Wirbler, wie rechts unten abgebildet, gelingt tatsächlich die Vollsättigung, Hilfe des Bubbelns, des Hineinblubberns, Vollsättigung heißt 1,6 ppm und es geht in 90 Sekunden mit dem Wirbler. Wie das genau funktioniert, auch da gibt es ein Video hinter dem QR-Code. Also, als aus der Forschung klar war, dass sich mit der Forderung nach Wasserstoff im Wasser ein neuer industrieller Schwerpunkt abzeichnet, da gab es praktisch am Anfang nur die fernöstlichen Wasserionisierer, die so etwas konnten. Die gab es seit den 1990er Jahren, das war eine ausgereifte Technik, aber die dienten in der Hauptsache zur Erhöhung des pH-Werts im Trinkwasser. Und jetzt brauchte man auf einmal mehr Wasserstoff. Und das war am Anfang unbefriedigend. In den ersten Jahren nach 2007 hat man sie dann bis heute nicht ganz ohne meine treibende Kraft umkonstruiert, so dass sie mehr molekularen Wasserstoff im Wasser lösen können. Und das haben wir geschafft. Moderne Geräte für Mitteleuropa schaffen heute nicht mehr nur 0,2 bis 0,5 Milligramm pro Liter im Durchfluss, sondern 0,6 bis 2,7. Also mehr als den therapeutischen Mindestgehalt von 0,5 ppm. Wasserionisierer kosten je nach der von der Wasserhärte abhängigen Ausstattung zwischen 1.000 und 3.000 Euro ungefähr. Sie rechnen sich vor allem für Familien, wo sehr oft und sehr schnell Wasser benötigt wird. Zudem sind sie immer mit sehr guten Wasserfiltern ausgestattet, sodass sie auch das Problem der Restschadstoffe im Leitungswasser, das ja immer gravierender wird, lösen helfen. So, noch eine Technik. Viele kennen das von lustigen Versuchen aus dem Chemieunterricht. Wenn man bestimmte Alkali- und Erdalkalimetalle ins Wasser wirft, dann macht es bumm, weil Wasserstoff mit Sauerstoff explodiert. Knallgaseffekt. Das Ganze läuft weniger drastisch ab, wenn man diese Metalle auf geschickte Weise in Keramik verbeckt. Die ist meist in Form verschiedener Kügelchen äh, verfügbar, wird in Teesäckchen, in Metallstäben und immer öfter auch in Flaschen, so Sportflaschen, äh, wo die Kügelchen dann in so sieben untergebracht sind, äh, verkauft. Und die geben ihre chemisch gespeicherte Energie dann in einer Art Mikroelektrolyse langsam ans Wasser ab. Das Problem dabei ist, dass nicht nur die Chemie der Kügelchen bestimmt, was in welcher Menge ans Wasser abgegeben wird, sondern auch die Art und auch die Temperatur des Wassers. Also schon in der ersten Woche der Benutzung fällt die anfänglich akzeptable Leistung oft sehr drastisch ab, auf gut Deutsch. Was die Dinger leisten, ist Glücksache und man bekommt eigentlich nie dasselbe Ergebnis wie beim letzten Mal. Nun komme ich von der Technik zur Anwendung von wasserstoffreichem Wasser. An erster Stelle steht natürlich das Trinken. Aber es gibt noch weitere Anwendungen. Legen Sie Früchte, Salate, Schnittblumen, rohe Eier, Fisch, Fleisch und Gemüse für 15 bis 30 Minuten in frisches Wasserstoffwasser ein. Derartige Nahrungsmittel erfrischen sich durch die Aufnahme von Wasserstoff, der sogar durch Eierschalen dringen kann. Dann haben Sie wieder frischere Eier. Durch das Eindringen von Wasserstoff sinkt das Redoxpotenzial des Lebensmittels, was zum Beispiel der Lebensmittelforscher Professor Dr. Manfred Hoffmann aus Weinstephan für ein Zeichen höherer Lebensmittelqualität hält. So wird das auch bestimmt. Rühren Sie Bioware und so. Rühren Sie Milchpulver, Diätpulver, Fitnesspulver etc. mit Wasserstoffwasser an. Lösen Sie Mineralien- und Vitaminmischungen, Proteinshakes darin auf. Auch dabei sinkt das Redoxpotenzial in günstiger Weise durch die Rolle vom gelösten Wasserstoff. Oder kaufen Sie sich Saftkonzentrate, möglichst solche mit Biosiegel. Damit machen Sie Schluss mit Schleppen und Umweltverschmutzung durch Getränke, Verpackungen und Transport. Kein Hersteller auf dem Markt kann bisher Säfte mit besserem Redoxpotenzial liefern. Nicht der teuerste. Mixen Sie alkoholische Drinks und Cocktails mit Wasserstoffwasser. Die werden milder, der Geschmack kommt besser zur Geltung. Machen Sie sich Eiswürfel aus Wasserstoffwasser. Und wenn Sie zu viel gesoffen haben, ich meine Alkohol, dann trinken sie zwei Gläser am Abend und zwei Gläser am Morgen vom Wasserstoffwasser und dann sie fühlen sich wieder besser. Haustiere haben auch eine Freude dran. Hund und Katze trinken gern wasserstoffreiches Wasser. Die Leute sagen, das Fell wird schöner und die allgemeine Gesundheit verbessert sich. Okay, tierärztliche Studien kenne ich jetzt keine. Sind Patientenberichte. Wenn Wasserstoff im Wasser gelöst ist, dann kann er leicht in die Lebensmittel eindringen und deren Oxidationsprozesse, die ja durch Lagerung und Transport entstehen, verhindern oder sogar rückgängig machen, zumindest ein bisschen. Und bei dem ganzen Vorgang werden die in solches Wasser eingelegten Lebensmittel elektronenreicher. Das ist nämlich das, was man mit dem niedrigen Redoxpotenzial messen kann. Und eben die Senkung des Redoxpotenzial in den negativen Bereich, die gilt eben in der Lebensmittelanalytik als Qualitäts- und frische Faktor, Biofaktor. Hier ist das Beispiel von zwei Hälften einer und derselben Tomate. Die obere Hälfte wurde in Wasserstoffwasser aus dem H2-Infusor für 15 Minuten eingelegt, die untere nicht. Der Gewinn beträgt 0,51 Volt. Das ist ungeheuer viel und das ist Energie die dem Lebensmittel dann zur Verfügung steht, um sie besser zu ernähren. Wasserstoff baden oder duschen. Ja, das klingt schick. Und äh, vor allem Koreanerinnen und Japanerinnen glauben sehr daran, dass das schön macht. Also, ich habe alle möglichen Elektrolysegeräte für die Badewanne getestet. Aber keines hat ein therapeutisches Niveau von 0,5 ppm Wasserstoff erzeugt, nicht mal annähernd. Außerdem finde ich die Vorstellung von einem Elektrogerät im Wasser irgendwie gruselig. Also bei mir weckt das irgendwelche Urängste. Was soll's, braucht man nicht, wenn es sowieso nicht genug bringt. Aber eine Vollsättigung habe ich doch einmal mit einer Riesenmenge von zerstampften Wasserstofftabletten Wasserstoff erreicht. Kostenpunkt des Bades ungefähr 70 Euro. Also, aber es ist, ich habe mich auch unwohl gefühlt, weil die Wasserstoffmenge, die dabei frei wird, die geht natürlich auch in den Raum und wenn es ein kleines Bad ist und die Glühbirne an der Decke explodiert, dann kann es schon bumm machen. Also was es gibt, sind keramische Duschfilter, die machen Minimengen von Wasserstoff 0,1 ppm oder sowas. Redoxpotenzial geht aber um 120 mV runter. Also sowas benutze ich dann schon eher und wie Sie wahrscheinlich sicher sehen, bin ich seit 2017, auf, wie auf dem Foto zu sehen, deutlich schöner geworden, oder? Also, das war jetzt mein Dreikönigsvortrag 2020 für die biohacker szene Etwas abstrakter als der Dreikönigsvortrag von 2018. Wenn Sie den sehen wollen, einfach die Linkliste herunterladen, da finden Sie alles. Oder Sie schreiben mir ein E-Mail. Auf der Liste finden Sie Bücher, Videos, Gebrauchsanleitungen und vieles mehr, das Sie alles kostenlos herunterladen können. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen und sage vielen Dank fürs Zuschauen.